Am Sonntagsmorgen, wenn ich, äh, ich wieder nach den Niederlanden äh, fahre, äh, dass äh, sehr viele Leute, nicht nur die äh, äh, Schüler, die 300, die äh, mitmachen, aber auch die äh, Mitglieder des Orchesters und das Publikum, äh, eine neue Art von Musik machen erfahren haben. Und auch hoffe ich, dass sie, sie sehen, dass Musik eine Art ist, die sehr viel Bildung und äh, äh, Proben äh, benutzt, aber nicht immer. Es gibt auch Musik, die man nur kann machen mit sehr einfacher Weise. Und das ist eine Sache, die man selbst äh, drinnen äh, entscheiden muss. <lacht> professionelle klassische Musik, aber ich liebe auch die Energie der Kinder und ich liebe mitzumachen. Wenn ich im Publikum bin, will ich gerne mitmachen. Und dies ist eine Möglichkeit, alles zusammenzubringen. Also es ist nicht eine Sinfonie nur für Kinder, eine Kindersinfonie, nein, nein, es ist eine richtige große Sinfonie, aber es gibt Stellen, dass die Kinder eine wichtige Rolle haben und andere Stellen, dass es die Profis sein, die es richtig genau wie die Profis äh, machen. So, dann fangen wir schon mal an. Auch wenn noch ein paar fehlen, vielleicht stoßen noch ein paar zu uns. Ich begrüße euch recht herzlich zu diesem Projekt. Sinfonie für jeden. Ähm, wir werden sehen, eine kleine Probe machen wir heute, dass ihr so ein paar Details, viele Sachen, werden euch eure Fachlehrer schon gesagt haben, wie das zu funktionieren hat und so weiter, dass ihr, sagen wir mal, ein bisschen die Scheu verliert vor den Sachen, die ein bisschen ungewöhnlich sind. Es wird weiter keine Probe dafür geben, sondern nur an dem Samstag selbst. Dann wird den ganzen Tag geprobt, schon am vormittags. Nachmittags gibt es eine Generalprobe mit den äh, Mitgliedern der Philharmonie und abends gibt es dann das Konzert. Es ist jetzt so, wir haben natürlich von dem Stück auch keine Ahnung. Ja? Wir haben nur das Material und ich habe hier eine Partitur. Also das, was wir jetzt hier besprechen, zum Beispiel, das kann natürlich sich am Samstag ganz anders gestalten. Ja? Wir versuchen das nur so anhand der Partitur zu richten, dass, wir, dass ihr ungefähr wisst, was passiert dann rings um euch. Was macht, müsst ihr machen. Ja? schlag mal einen vierviertel tag durch und ihr spielt einfach war einer von den Tönen, die da stehen. Immer hintereinander weg. Eins, 20, zwei, 20. drei und zwei. Irgendwann. Ja, nur Mut. jeden von der ganzen Musikschule äh, ja, einzuladen, mit, mitzumachen. Und es gab auch sehr junge Kinder und äh, am ersten äh, äh, sagte man, ah, das ist vielleicht zu jung oder Sie werden, äh, ja, das wird zu kompliziert sein. Aber nach einigen Proben glaube ich, es macht Spaß, äh, auch für die sehr jungen äh, Kinder. Dass alle mal alle Finger draufsetzen und ganz leise reinblasen, ob wir alle den Spiegel zu Ton rausbringen können. Ja. Für morgen brauchen wir eine gute Planung, der uns die Freiheit gibt und den Mut gibt, ein richtiges Abenteuer zu machen, zusammen und offen zu sein, dass es vielleicht anders werden kann oder dass, es, dass wir glücklich sein, dass die auch in die Musik, dass wir überrascht werden. Wir sind jetzt ein paar Minuten vor der Eintritt äh, ungefähr 300 Kinder hier im Anhaltischen Theater. Und ich denke, es wird ein ganz, ganz, ganz toller und spezieller Tag mit viel Musik, viel experimentelle Klänge äh, und ein speziell für Dessau geschriebener Symphonie für jedermann. Und ähm, ja, ich bin ganz gespannt, äh, wie das alles funktionieren wird. aber Kreativität ist nicht immer dasselbe. Musik ist oft sehr äh, genau und pünktlich und jetzt wird die Musik in eine kreative Weise angewendet und wird auch äh, jeder äh, äh, Verantwortung haben in ein großes Total. Also das ist eine total neue Dimension äh, dabei. Also für die Entwicklung der Persönlichkeit ist jetzt sehr interessant, dass die, die, die kleinen Kinder jetzt auch dirigieren gehen und äh, nicht nur folgen, was die Lehrer zeigt, aber selbstständig sein. Ich weiß noch gar nicht, was rauskommen soll. Ich habe keine Ahnung, wie das Gesamtwerk aussehen soll. Aber was da steht, klingt auf jeden Fall mal lustig. Das Singen. Ja, ja das Singen. Ja. Das war cool. Ja. Aber auch ein bisschen komisch, diese Töne. Ja. Wie habt ihr es denn schnell genug gekriegt? Ihr seid ja ganz ungeguckt. Ja. Ja. Ihr seid ja erst heute ja, Nacht. Sagt, so, einigermaßen ja. Ja. Ja. so einigermaßen. Ja. ja. Ich würde das immer so mit Rhythmus mutschen. Herr Merlin dann immer ein bisschen was anderes macht als in den Noten steht, dann ist es nicht so schön. Ich finde das klingt toll, wenn alles zusammenspielt. Also unsere Teile klingen sehr schön. Das, ist, das hört sich immer ein bisschen komisch an. Ich finde, es ist experimentell. Ja, sehr experimentell. Experimentelle Musik. Ja. So, so ist besser. Oh, nicht so laut reden. Einen wunderschönen guten Nachmittag, alle zusammen, die ihr heute versammelt seid im Anabischen Theater, für die Generalprobe jetzt, für die Symphonie, für jede, von oben bis unten, bis auf der Bühne, bis hinter der Bühne, unter der Bühne, weiß ich wo, alles Instrumenten sind. Wir freuen uns sehr, dass ihr alle dabei seid, dass ihr heute bei uns seid, um zusammen schöne Musik zu machen und ich begrüße ganz herzlich wir haben ihn schon längst gesehen. Eigenen, alle, ich glaube an Musikschule. das ist Vorbildung. Und mit Bildung ist das immer, soll es immer besser und besser und besser und besser gehen. Aber jetzt ist es nicht besser, besser, besser. Es ist, was man kann, wer man nützt. Also wir werden, werden alle, äh, alle Niveaus zusammenbringen, auch die Kinder mit wenig Erfahrung und jeder macht es auf seine eigene Weise. waren, die wir bis jetzt haben. Das war alles immer ganz toll vorbereitet, das war auch nur bestimmten Schülern vorbehalten, also entweder Solisten oder nur dem Orchester. Und insofern fanden wir jetzt einfach diese Idee mal gut, dass also alle äh, mal mitmachen können. Also nicht nur immer ausgesuchte Schüler, sondern dass wir wirklich gesagt haben, es können alle, die wollen mitmachen. Und äh, ja, die Eltern haben das und auch die Schüler haben das gut aufgenommen. Und ja eher noch lockerer als für Lehrer manchmal, weil wir natürlich in unserer Arbeit immer sehr genau sind und auch in Vorbereitung immer auf ein bestimmtes Konzert oder auf ein Vorspiel oder auf einen Wettbewerb und natürlich darauf achten, dass also alles sehr genau gearbeitet ist. Und insofern ist das auch für uns einmal eine schöne neue Erfahrung. Ich glaube, Musik, klassische Musik ist für jeden, aber zeitgenössische Musik hat die Kreativität, dass auch jeden aktiv mitmachen kann. Also, ich wolle sehr gern, dass das Orchester etwas ist, das jeden einladet, mitzumachen. Und wie ein Komponist, wolle ich neue Sachen machen die, äh, die äh, äh, Partizipation äh, möglich äh, machen. Einen wunderschönen guten Abend, meine sehr geehrten Damen und Herren, liebe Kinder. Schön, dass Sie alle den Weg heute ins Anatische Theater gefunden haben. Und herzlich willkommen zum heutigen Konzert. Die Symphonie für jeden. Von Marlein folgen. Leonard Bernstein hat auch mal gesagt: Der Erfolg ist immer basiert auf einer guten Idee und zu wenig Zeit. Naja, also, wenn das so ist, dann wird es heute Abend fantastisch, weil die Kollegen und die Schüler haben wohlgezählt drei Stunden miteinander heute Nachmittag zusammen verbracht.